heute ist der Tag gekommen, wo du 24 Stunden im Wohnzimmer verbringst. Verbringen darfst. Du hast 5 Minuten Zeit, das Nötigste ins Wohnzimmer zu bringen. Bitte denk auch an das Essen, weil dann ist es zu spät. Deine Mama und dein Papa. Endlich darf ich mal 24 Stunden im Wohnzimmer verbringen, denn dann darf ich alles machen, was ich will. Jetzt muss mal So, jetzt habe ich alles. So, mal gucken, wie viele Minuten ich noch hatte. Eine Minute und, ja, eine Minute hatte ich noch Zeit. Und jetzt Tür schließen, denn keiner darf das hier betreten. Und ich kann meinen Tag anfangen. Aber zuerst... Muss ich natürlich hier alles wie ein Zimmer aufbauen? Jetzt erstmal mein Bett. Für heute ist es mein Bett. So, die Switch und die ganzen Handy und so Geräte packe ich hier hin. Aufladekabel kann eigentlich hier auf dem Boden, ist ja egal. Mein Kuscheltier hier Und jetzt kommt Wahrheit der Stunde. Mein Bär. Der, der war mal fast... Der war mal größer als ich. Und zwar 2018. Also, ich bin jetzt fertig mit Einrichten. So sieht mein Zimmer aus. Das war mal etwas Ugh. So, der Advent kommt und jetzt hier hin und mein Essen kommt hier hin. Also, ich werde jetzt essen, aber so, soll ich erstmal Gemüse essen oder Obst? Ich glaube, ich fange an mit Gemüse. So, die zwei kommen jetzt hier hin. und Also ich bin jetzt ganz alleine hier und ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich esse meine Gurken Also mein Plan ist heute. Ich die also zu spielen. Kevin zu gucken. Dann, keine Ahnung, dann zeige ich euch übrigens noch mal was. Ich werde jetzt zwischendurch essen, weil das kann ich eigentlich nie machen. Aber meine ist die beste. Und sie hat mir eine Challenge gemacht und jetzt werde ich hier Essen von dabei gucken. Aber erstmal will, will ich meine Switch aufladen, denn die haben wir noch 2% Und ist das Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber... Und, oh mein Gott, Leute, das ist so cool. Und zwar, also ich streich mal jetzt hier so um nochmal hier so auf jeden fall ich nehme euch kurz mit sieht hier einfach wie schön das aussieht heute heute also heute nacht hat es geschneit ich jetzt das jetzt erstmal hier hin und hier habe ich fast eine halbe stunde gebraucht um die wii anzuschließen also ich musste dann nur ein Kabel anstecken, weil der nicht ganz drin war, aber natürlich musste ich erstmal gucken, welchen Kabel ich so reinstecken soll. Also eine halbe Stunde habe ich jetzt verschwendet. Okay, wir sehen uns, wenn ich jetzt das irgendwie herausgefunden habe, wie man das vielleicht anschließt, weil ich habe echt keinen Plan, wie man sich so das anschließt und deswegen, ich gucke mir gleich mein YouTube-Video an. und sehen wir uns, wenn ich das angeschlossen habe. Alter Leute, ich bin so dumm. Ich gucke gerade zu den Kabeln. Äh, ich habe halt, ich bin halt dem Kabel gefolgt, da wo die Wii halt geht. Und der Kabel, das Kabel, der Kabel, das Kabel war halb drinne. Wow. Aber egal, ich kann jetzt auch Wii spielen. So, und wir spielen Resport Wizong. Dafür stelle ich euch jetzt ein bisschen weiter nach ein bisschen weiter nach oben. Was spielen wir? Ich glaube, wir spielen Bowling. Ich esse noch ein Boden. Mhm. Eine Ewigkeit später. Gar keine Batterien funktionieren, Leute. Ist irgendwie komisch. Okay, dann stellen wir eben. Was sehr schade ist. Deswegen werden wir jetzt Playstation spielen. Das kleine Monster ist gekommen. Nein. Hier ist kein Hier ist das kleine Monster. Wenn du willst, kannst du mit mir überleben. Aber das wirst du sowieso nicht tun, weil du natürlich essen willst. Ich mache hier mal die Tür auf. Seht ihr, wie sie rausläuft? Also ich. ich darf ja nicht raus, aber sie. Darf ich auch, deswegen. Das ist so ein Spiel, da kann man halt Parcours machen, zum Beispiel wie hier. Ich kann hier so rüber, ich kann jetzt hier so hin, ich kann nach da und ich kann auch nach so zum Beispiel. Das Spiel spiele ich nicht zum ersten Mal, Ich ist zum Beispiel mein Gangster. <lacht> ja. Ich zeige euch mal gleich was passiert, wenn ich hier zum Beispiel runterfalle. Wenn ich hier zum Beispiel runterfalle, dann bin ich tot, weil ich darf nicht den Boden berühren. Mein Haus ist hier. Da geht man hier so lang und so. Ich habe jetzt Playstation ausgemacht und ich habe voll eine lustige Idee. Und zwar, wir müssen jetzt wieder erstmal an meinen Essenstisch. Und mit dem werde ich jetzt eine kleine Challenge machen. Ich glaube, ich werde erstmal die Mandarine und dann esse ich. Mit den kleinen Händen. Ich habe eine Nachricht bekommen von meiner Mama. Was sie mich hier so schön geschickt hat. Also guck mal. Hier ist Mama und sie hat geschrieben, wie sie nach. Geht's dir im Wohnzimmer gut soweit? Da schreibe ich jetzt mal einfach ja. In ja habe ich jetzt geschrieben. <lacht> okay, Mama schreibt gerade. Und solange kann ich mit den kleinen Händen meine Mandarinen essen. So. Hier ist meine... <lacht> Falls du etwas brauchst, sei es was zu essen, dann kannst du deinen ersten Joker einsetzen. Ich habe einen Joker! Das heißt... Das heißt was? Meine Mundarine. Wenn du Mühe hast, egal auf was, dann musst du nur schreiben. Leute, lasst es mal ein bisschen hier gemütlicher machen, weil auch wenn noch hell ist, mir egal, wir machen es jetzt einfach mal gemütlicher. Ne? Also, wir haben es jetzt, ich habe es jetzt hier angemacht, das sieht man noch nicht so gut, weil das ein bisschen noch zu hell ist. Ich kann jetzt was machen, was ich mir schon lange gewünscht habe. Ups. Busche aus. Ich kann es einfach auf der Couch schöpfen, glaube ich mal. Also, mein Bereich, ich tue, was ich will. Mal, ich hab mal meine Mama gefragt, kann ich 24 Stunden in euer Schlafzimmer verbringen? Meine Mutter hat gesagt, hier nee. macht sie doch mit jedem Tag Dann hast du recht, aber mit Wohnzimmer hätte ich niemals gerechnet und ich glaube, das ist sogar noch besser, weil hier ist Fernseher, hier ist Laptop, hier ist iMac, hier ist alles Mögliche und selbst ein Kratzerbaum. Ey, dieser Kratzer, der stirbt mich so mhm. gerade. Ich gerade nicht ich gepflanzt? Jetzt kommt es. Und ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ähm Und jetzt werde ich erstmal meinen Joker einsetzen. Da ja, schauen wir jetzt mal nochmal. Nee, ich, ich mache nicht. Also Mama, ich will meinen Joker einsetzen. Ich will eine Pommes mit Currywurst und Ketchup. Ein paar Sekunden später. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, einerseits ist es ja schon cool, dass ich hier im Wohnzimmer bin. Ich kann alles machen, was ich will. Aber einer lässt es, es auch langweilig alleine. Was tut ihr immer, wenn euch langweilig ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Wow. Okay. Und ich war, wir warten jetzt erstmal, bis meine Mutter antwortet. Mama hat mir geantwortet. Mit Küchenwurst und Ketchup wird gebracht. Woo! Uh! Ja! Ich kriege endlich was zum Essen mal wieder. Denn wie ihr schon wahrscheinlich nicht seht. <lacht> also, warte, ich zeig's euch mal. Ich habe alles aufgegessen. Nutella habe ich aufgegessen, Banane, Tomate nicht. Ja, das bleibt für nachher noch. Und Gurke habe ich auch noch nicht ganz, auf, also habe ich auch nicht ganz aufgegessen, weil das lasse ich auch noch für später. Irgendwann später. Abendessen ist da. <lacht> Danke Müsst. Danke. Auch. So, also Zweimal mal Hier sind keine Gabeln. Wieso ist die Kübelwurst essen? Deswegen muss ich jetzt meine Mutter schreiben, dass ich unbedingt Gabel und Messer brauche. Hallo Mama, also das Essen ist gut bei mir angekommen. Danke nochmal, dass du es gebracht hast. Aber es gibt ein kleines Problem, also Gabel und Messer fehlt, weil ich kann so die Kübelwurst nicht essen. Kannst du mir vielleicht Gabi ein Messer bringen? Mama hat mir was geschickt. Danke. Ey, guck mal. Ich frag? Ja? Ich frag meine Mama gerade. Du so, kannst du mir bitte Gabi ein Messer holen? Und was Mama macht hier? Bitteschön. Danke. Damit kann ich auch voll voll viel anfangen aber jetzt habe ich andere und ich werde mir jetzt erstmal die Kiriwurst gönnen denn ich habe den ganzen Tag schon ruhe da halt drauf so. Mhm. so Leute ich habe jetzt gegessen alles ist jetzt in meinem Magen und das muss ich jetzt verbrennen also ich mache Musik an und werde dabei toben. Okay. Aber natürlich vorsichtig toben. Nicht zu heftig toben. So, gehen wir auf Spotify. Machen wir erst die JBL Boxe an. I'm in the game. I was on the bench, on the bench. First I was now I'm collecting rent. Run it up. First with the beam run. Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el pie